Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Ich bin jetzt äh, kurz am überlegen, ob es noch ein Intro gibt oder ob wir direkt äh, durchstarten. Ich denke, wir starten direkt durch. Ihr solltet alle ähm, parat sein und schon ähm, euch das eine oder andere auf der Mautik angehört haben. Ich hoffe, es waren gute äh, Beiträge dabei und die haben euch schon entsprechend weitergebracht. Ja, Am besten ähm, schaltet ihr jetzt eigentlich alle eure Mobilgeräte vielleicht noch ab, um äh, dann einfach in den nächsten 30 bis 45 Minuten, äh, wo eben ja auch noch dann die Fragerunde kommt, äh, ja, ähm, parat zu sein. Ich nehme euch mit in Online-Marketing-Automatisierungsbeispiel, das wir ähm, praktisch umgesetzt haben. Ähm, wir haben es damit geschafft, in einer relativ kleinen Website vom ersten Tag der Einführung eines Countdown-Banners, Leads zu erzeugen. Genau. Ja, kurz zu meiner Person. Ähm, vielleicht, wer kennt es vielleicht noch, den Cloud-Score. Ähm, mittlerweile seit der DSGVO gibt es den leider nicht mehr. Oben rechts ist der. Ähm, und da hatte ich äh, ja mal einen Score von 68, war da ganz stolz drauf, Barack Obama zum Beispiel hat er 99. Und dieses Tool hat eben den Einfluss gemessen, den man hat mit seinen ähm, Followern auf ähm, die entsprechende, ähm, ja, auf diese Follower ähm, als Influencer-Score quasi und ich war da mal ganz stolz, aber leider gibt es dieses Tool nicht mehr. Bei ähm, ähm, ja, Twitter bin ich auch aktiv, da habe ich so um die 23.000 Follower noch nicht unbedingt, weil man mich jetzt unbedingt kennen müsste, ähm, ist es da interessant, mir zu folgen, sondern ich habe dort Bots geschrieben die dann eben das verursacht haben, dass ich dort entsprechende Anzahl von Follower generiert habe. Für mich ist das Thema da nicht unbedingt, dass ich für etwas unbedingt so extrem begeistert bin, dass andere dafür verteufeln. Ich bin da eher so auf der Crew hacking welle wo ich dann schaue, okay, wo kann man eigentlich noch irgendwas mit einem kleinen Einsatz, einen großen Hebel erzielen, ähm, und so habe ich da auch meine Erfahrung gesammelt und bin da auch auf anderen Social Medias recht aktiv. Ähm, zum Beispiel eben auch bei Instagram. Allerdings ähm, eher früher mehr, weil ich da noch nach meiner Tochter geschaut habe, die das mit ähm, ja, 14 angefangen hat zu nutzen, das Medium. Und aber mittlerweile 16 ist und da keine große Kontrolle mehr braucht. Ja, bei der Social ähm, bei der, bei der ähm, Sichtbar Online-Marketing-AG bin ich auch noch als Geschäftsführer tätig ähm, und wir haben auch da noch den Brand Social Media Push. Des Weiteren bin ich noch als Dozent in der Erwachsenenbildung hier in der Schweiz tätig und Prüfungsexperte. Ja, aber jetzt ähm, eigentlich zum Thema. Thema heute ja ähm, hier. Friendly ähm, Automate für uns ähm, Mautic, wie ihr es kennt. Ähm, wir sind eigentlich aber ähm, ja für unsere Kunden in diesem Package unterwegs, also Friendly Automate mit Mautic zusammen und ähm, sind eigentlich durch ein Newsletter von Stefan Vetter mit seinem Friendly Automate ähm, auf das Tool Mautic aufmerksam geworden und setzen dieses Tool mittlerweile ähm, bei verschiedenen Kunden von uns als Partner von Friendly Automate ein. Ähm, Genau, das ist eigentlich so äh, das Thema hier heute auf der Mautik. Ganz ehrlich, als ich das Tool zum ersten Mal gesehen habe, habe ich auch ein bisschen Gänsehaut bekommen. Das erste äh, Software-Tool, wo ich sogar mal Gänsehaut bekommen habe. Ja, genau. Ähm, das eigentliche Problem, wer kennt das nicht, ähm, die Website oder der Shop erzeugen zu wenig ähm, Conversions. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ihr ähm, euch diesen Vortrag hier ausgewählt habt. Ähm, warum ihr jetzt ein ähm, praktisches Beispiel auch sucht, ähm, wie das vielleicht in Zukunft anders aussehen kann. Die Lösung natürlich heute hier auf der Konferenz: ähm, Mautik und die Marketing-Automatisierung davon. Dann auch zusätzlich Funnels, äh, welche wir bilden können, ähm, die natürlich dann dafür sorgen, dass wir automatisiert Umsatz erzeugen können. Und im besten Fall haben wir natürlich skalierbare Produkte dahinter, aber das ist ein anderes Thema. Aber auch bei Mautic haben wir viele technische Möglichkeiten und hier vielleicht noch zu wenig fertige Lösungen für Marketeers. Ich habe eben schon mal in so einen Vortrag reingehört und da hieß es dann auch, naja, Mautic ist vielleicht im Moment noch zu viel für ähm, Entwickler, für, für IT-Leute ähm, ausgestattet und zu wenig für Marketeers. Dieser Vortrag hier wird euch zeigen, wie ihr ähm, eben eine Lösung, eine fanfertige Lösung präsentieren könnt für einen Funnel, für einen kompletten Funnel. Ähm, das Ganze eben ähm, über so einen Countdown-Banner realisiert, ähm, damit es dann eine fertige Marketing-Automatisierung habt, äh, um am Ende bei euch im ähm, Marketing-Meeting die entsprechenden positiven Resultate zu präsentieren. Wer von uns will das nicht? Die Visu, das visuelle Ergebnis von diesem ähm, Countdown-Banner ist ähm, auf der Website von Emove Motors zu finden, zum Beispiel. Und ähm, wir lassen ihn mal reinfliegen. Hier kommt er jetzt mal ähm, eben reingeflogen, sitzt dann bei mir hier auf der linken Seite und was unterscheidet eigentlich diesen Banner von diesen ganzen anderen Bannern, die wir da auf den Website zu so kennen, wenn wir irgendwie eine Seite schließen wollen oder wenn wir am Anfang auf eine Seite kommen? Ähm, dieser Banner hier äh, läuft eben nach fünf Minuten ab. Und hier unten sehen wir das auch, da werden die Minuten angezeigt, in der Folie hier jetzt nicht. Aber wenn ihr live auf die Webseite geht und ihr seid zum ersten Mal auf dieser Webseite eMove Motors, da könnt ihr euch den anschauen und da reduziert eben, ähm, dieser Banner seine, die Zeit, es wird immer immer weniger und damit bauen wir auch so einen gewissen Druck auf für den Website-Besucher. Ja. Viele entscheiden sich dann dadurch vielleicht von spontan und tragen sich sicherheitshalber ein, ähm, so nach dem Motto, äh, kann ja nicht schaden, wenn ich mich hier mal eintrage, ähm, vielleicht ärgere ich mich später, wenn ich dann irgendeine Bestellung mache und ihn dann eigentlich auch bräuchte. Genau, also so sieht da visuell umgesetzt aus. Das Ergebnis auf der KPI-Seite, also wenn wir, hat sich das Ganze so entwickelt, hier an einem Beispiel von der Webseite bleachme.ch, ähm, da sind wir mit diesem Banner gestartet am Nationalfeiertag der Schweiz, dem 1.8. und sind innerhalb der ersten drei Monate, haben wir dort ein Ergebnis erzielen können, dass wir zehn Personen pro Tag dazu gewonnen haben. Das sieht man schön, das haben wir hier eben auch ähm, gescreenshottet und euch als Unterlage mit dazu getan. Ähm, diese Personen, diese zehn Personen, welche Elemente haben wir da äh, genutzt in Mautic? Ähm, die gehen wir jetzt einzeln durch, also hands-on. Ähm, schauen wir uns jetzt wirklich jedes einzelne von diesen Elementen an und ich erkläre euch da eigentlich, ähm, was wir da im Speziellen da genutzt haben und wie wir das Ganze umgesetzt haben. Grundsätzlich habe ich euch das Ganze auch nochmal mal gescreenshottet und eben auch hier nochmal markiert, ähm, wo ihr diese einzelnen Punkte findet, dann in der Mautik-Navigation. Genau. Wenn ihr Fragen habt, ähm, das kommt ja sicherlich vor, dann ähm, stellt die am, am Ende, merkt ihr euch schon mal. Und ähm, wir gehen dann am Ende von dem Vortrag, gehe ich da drauf ja ein. Also schreibt zurück, dann auch schon mal dort in den Chat rein, das ist ja dafür auch vorgesehen. Ja, wir fangen an mit dem fokus item so genannt bei Mautic. Ähm, was wir ja häufig dann dazu sagen, ist eigentlich das eigentliche Pop-Up, oder ähm, das dann ja auch an, an diese Position gekommen ist auf der linken Seite. Wir können das hier unten in der Platzierung bei Mautic bestimmen, wo dieses äh, ja, Pop-Up eingezeigt werden soll, ob es ähm, in der Mitte groß angezeigt wird, rechts, links, kann man hier eben schön einstellen. Darstellung des Pop-Up-Fensters fest. In der ersten Zeile hier ähm, verbinden wir dann noch das Ganze mit, nem, mit einer JavaScript-Datei, ähm, welche den eigentlichen Countdown ähm, herunterzählen lässt. Ja. Und man muss auch dazu sagen: Also wir sind jetzt hier in diesen ganzen Einstellungen, die wir dort vornehmen, immer in Mautic. Wir, wir sind jetzt nicht in eurem Content-Management-System, das ihr einsetzt. Ihr könnt das, ihr könnt äh, WordPress einsetzen, ihr könnt ähm, Trumler einsetzen, ihr könnt unterschiedlichste Content-Management-Systeme nutzen, das ist ganz egal. Die ganzen Konfigurationen bis hin zu dieser, ja, bis zu diesem Pop-up, das wird komplett in Mautic vorgenommen, diese ganze Konfiguration, wir gehen die Schritt für Schritt durch und nur zum Schluss müsst ihr eigentlich noch ein kleines Skript einfügen in eurem Content-Management-System, das war's. Also da braucht ihr eigentlich gar keine Konfiguration vornehmen äh, in eurem Content-Management-System. Das ist eigentlich auch noch recht spannend. Und trotzdem könnt ihr auch eure Entwickler mit einbinden, eben wenn es sowas hat wie ein JavaScript, was man noch optimieren muss, ja, dann kann man das dementsprechend auch noch modifizieren. Das JavaScript hier, was wir benutzt haben, das Counter-bleachmeet.js, das könnt ihr auch haben, also wie in der letzten Folie oder vorletzten Folie gebe ich euch nochmal meine Adresse und wenn ihr da die Folien haben wollt, dann schreibt ihr mir einfach eine Mail, da drin steckt aber auch ein Link auf dem Blogbeitrag, wo der ganze Ablauf auch nochmal erklärt ist und da ist auch ein Download zu diesem counter bleachmejs file das ihr dann auch noch habt und so nutzen könnt oder noch entsprechend anpassen könnt. Hier in der zweiten Zeile sehen wir auch ähm, einen Verweis auf eine ID und das ist eigentlich dann das eigentliche Formular, was wir dann im zweiten Schritt erstellen, auch ein Mautik-Formular, was wir hier nutzen und die ID, die dann dort verknüpft ist, ähm, das ist quasi so die Referenz darauf und die müssen wir dort setzen. Ähm, das zeige ich euch dann auch, wie ihr die wieder äh, identifizieren könnt und wie ihr dann später darauf referenziert. Genau. Im nächsten Schritt ähm, ist es auch noch wichtig, wir sind immer noch beim Fokus-Item, ähm, dass wir hier, oh, sorry, dass wir hier ähm, noch das Ganze einstellen, dass das Ganze vielleicht nicht ähm, verpufft oder so als Spam rüberkommt. Da äh, wäre es wichtig, dass ihr da vielleicht sagt, okay, das Ganze passiert jetzt einmal, wird das Pop-Up ausgespielt und das eben bei ähm, der, dem Start der Session. Ja, das ist dann noch ähm, wichtig und das stellen wir hier dann auch noch ein, ähm, Genau. Das war es schon zum Thema Fokus-Item. Hier sind wir jetzt schon fertig. Wir können jetzt in das nächste Element von Mautik springen, das Formular. Das habe ich eben ja schon angesprochen. Am Ende erhalten wir dort auch eine ID. Die können wir dann nutzen und ähm, wiederum im Fokus-Item noch hinterlegen. Ja. Ähm, was, was ist jetzt bei dem Formular alles interessant? Ihr seht hier schon mal äh, das komplett fertige Formular wie es nachher auch aussieht bei einem anderen Kunden, eben Bleach.me. Und hier sieht man eben den Text, 10% Rabatt, den Counter schon, die einzelnen Elemente. Und hier oben ist auch ein Feld, was wir noch haben. Ich zeige euch das mal, das sieht man jetzt besser in den Eigenschaften. Ist es ist ein CSS-Element und in diesem CSS-Element können wir jetzt den ganzen Style des Banners hinterlegen. Also, das heißt, ihr könnt auch da ähm, sehr individuell auf das CI der Website eingehen, das ist natürlich auch wichtig, dass ihr da nicht mit so einem, ähm, ja, äh, ultra-komischen äh, Style daherkommt. Ähm, das sollte ja natürlich auch angepasst sein auf die, auf die Webseite, damit ihr da möglichst viele Conversions mit generiert, aber auch da kann euch eure Entwicklungsabteilung sicherlich gut helfen, indem es dann diese entsprechenden Anpassungen für euch vornimmt. Am Ende, wenn wir das Formular hinterlegt haben, dann bekommen wir ähm, eine ID. Ich muss jetzt mal gerade schauen. Oh, das, das ist dann diese ID hier unten rechts, ähm, die wir dann bekommen, die könnte dann hinterlegen. Ja? Ähm, was wir aber noch, was auch noch eine wichtige Information ist, ist zu dem Formular, das sehen wir hier ganz unten, ähm, das ist die eigentliche Verknüpfung zwischen Formular und der Mautik-Datenbank. Hier haben wir ein E-Mail-Feld ganz unten und wenn wir das öffnen, dann haben wir im zweiten Register das Kontaktfeld und hier können wir auf alle Felder von der Mautik-Datenbank zugreifen, wenn wir da draufklicken und da ist natürlich wichtig, dass dann die Eingabe in diesem ähm, ja, Pop-up-Banner mit der E-Mail-Adresse verbunden wird mit dem Mautik-Feld. Das ist, nehmt ihr hier vor, ihr fügt eben ein neues ähm, Feld hinzu und verknüpft dann hier in den Eigenschaften in dem Kontaktfeld, in dem dropdown das entsprechende Mautik-Feld ähm, und habe dann quasi dieses Matching gemacht, dass ab dem Moment alles, was dort eingefügt wird, auf der Webseite in diesem Feld mit der Mautik-Datenbank verbunden ist. Ja, das war es dann auch schon auf der Formularseite. Auch da sind wir jetzt soweit ähm, ready ja, und können zum dritten Schritt kommen. Hier sehen wir jetzt... Den, die E-Mail, die eigentliche E-Mail, die wir versenden werden. Und was hierbei wichtig ist, ist vielleicht, dass wir nicht ähm, viel Chichi machen. Ähm, das, der Style sollte relativ einfach gehalten sein. Ähm, warum? Ähm, weil wir eine möglichst hohe Zustellungsrate ähm, gerne hätten. Gerade bei der ersten Mail ist es wichtig, dass wir ähm, sehr einfach vielleicht ähm, da zugestellt werden, sehr sicher zugestellt werden. Um, um dann eben schon mal diese, diese Connection zu haben, dass die Mail zugestellt wurde erfolgreich. Deswegen würde ich euch raten, hier relativ einfach daherzukommen. Da drin ist auch der eigentliche Gutscheincode enthalten. Den haben wir eben aus zum Beispiel WooCommerce geholt. Und dann ist das eigentlich schon die Mail und wir sind dann, ähm, hier vielleicht nachher, wenn wir uns wieder so mit den Zahlen noch beschäftigen wollen, ähm, ist es noch spannend, dass wir, wenn wir jetzt auf den Gutscheinen schauen, auf den Gutscheincode, so als Zusatzinfo noch für euch, dann ist es noch interessant, vielleicht auch dann zu schauen, das ist jetzt so ein Screenshot aus dem WooCommerce, wie oft ist der eigentlich verwendet worden, und am Ende habt ihr da vielleicht eine einfache Formel, eine einfache Formel, die aber als hier ganz wichtig ist. Ähm, ihr könnt nämlich die Kosten, die euch diese E-Mail ähm, erzeugt hat, die könnt ihr hier nämlich umrechnen und wenn wir dann sagen, zum Beispiel, oh, jetzt bin ich hier mit der Maus, sorry, dagegen gekommen, wenn wir jetzt hier sehen, ähm, wir haben zum Beispiel 50 eingelöste Gutscheine mh, und der Gutscheinwert ist von ist 10 Franken, dann haben wir hier eben Kosten gehabt von 500 Franken, ähm, das Ganze teilen wir durch die Anzahl der E-Mail-Adressen, die wir gewonnen haben und dann sehen wir hier, oh, wir haben hier pro E-Mail-Adresse 50 Rappen ähm, investiert. Das ist jetzt für Euro ausgesprochen, sind das 50 Cent so in etwa. Mittlerweile ist das ja in etwa gleich. Äh, also und können dadurch, durch diese Zahl, dann auch sehr gut die Maßnahme messen mit anderen ähm, Aktivitäten, die wir im Online-Marketing-Bereich haben. Und das schafft dann natürlich entsprechende Transparenz, wo wir dann auch Maßnahmen miteinander vergleichen können. Deswegen eine einfache Formel, eine einfache Vorgehensweise die es aber in sich hat und die ihr da nicht außer Acht lassen sollte ja, ähm, auch noch wichtig im Lesson Learn, was wir hier in dem Beispiel hatten, ist, ähm, dass wir hier auch mit dem Versand der E-Mail sehr schön ja messen können bei Mautic, ähm, wie ist hier die Mail versendet worden, wie häufig, und ähm, gerade am Anfang ist uns aufgefallen, oh, ähm, dass die gelesenen Mails mit den versendeten Mails ähm, sehr auseinander äh, liegen, also, da haben wir eigentlich gesehen, die Öffnungsrate ist extrem gering, war sehr schlecht. Und hier gilt es vielleicht dann wieder das Thema Zielgruppe aufzumachen. Kennt das alle. Marketeers kennen das. Wird immer interessanter, das mit zu berücksichtigen. Und deswegen ähm, zu schauen vielleicht, hier haben wir eine recht junge Zielgruppe, passt hier das Medium E-Mail vielleicht nicht äh, zu der Zielgruppe. Vielleicht müssten wir hier eben ähm, mit SMS arbeiten. Auch das kann Mautic ja Also den SMS-Versand anbinden und nicht den E-Mail-Versand, wäre hier vielleicht dann ratsam. Ähm, letztendlich haben wir es dann doch, wir sehen das auch, die ähm, ja, Zustellungsrate oder gelesene Rate ist dann schon auch ähm, mit gestiegen. Äh, wir haben hier in dem Projekt von Bleach.me.ch, äh, nette Website, mache ich gerne Werbung für, äh, haben wir dann schon auch ähm, noch eine andere Kampagne umgesetzt mit Mautic wo wir SMS-Versand machen, aber hier sind wir dann dabei geblieben. Aber das rate ich euch auch, dann zu beobachten, ob eben E-Mail-Versand dann der richtige ist oder ob man dann hier vielleicht auf zum Beispiel SMS-Versand ausweichen sollte, so als lesson Learned, die wir da hatten. Genau. Ja, da nochmal der Fall drauf. Und dann sind wir eigentlich auch schon mit dem mit der E-Mail, mit dem Erstellen der E-Mail ähm, parat. Die brauchen wir dann noch, ähm, nämlich in der Kampagne. Die Schauen wir uns jetzt an. Die Kampagne. Hier seht ihr das, eine relativ ähm, einfache Kampagne. Drei Steps sind hier von Mautic genutzt worden, von dem Kampagnenbilder. Ähm, das kann natürlich auch von euch ähm, erweitert werden. Ja, man kann natürlich hier noch ähm, ausbauen. Je nach Reaktion kann man da noch zusätzliche Mails hinzufügen, als Erinnerungs-, als Reminder-Mails. Das ist natürlich auch für euch ähm, mit dem ähm, Kampagnenbilder relativ einfach möglich. Genau. Schauen wir uns jetzt auch jeden Step an, hier von dieser Kampagne. Was ist wichtig? Im ersten Step haben wir quasi ähm, bei der Kampagne ähm, die Verknüpfung zu dem Formular hergestellt. Also hier mit dem Kampagnenformular wählen wir eben das vorher erstellte Formular aus mit dem Pop-Up-Countdown, so haben wir das bezeichnet, und ab dem Moment, durchlaufen alle die, die jetzt eben in dem ähm, Pop-Up-Countdown-Banner sich eingetragen haben, auch diese Kampagne. Ja. Erster Step. Zweiter Step, auch immer ganz wichtig beim Mautic natürlich, wir taggen. Ja. Also wir taggen jetzt alle Personen, die in, diesen, ähm, in diese Kampagne gekommen sind und geben denen auch einen Tag 5% Countdown. Wichtig, damit wir das im Nachhinein auch messen können und dann auch so einen Verlauf sehen, einen Erfolg sehen und damit dann auch entsprechende ähm, KPIs messen können. Und zum Schluss versenden wir die Mail. Genau, wir sagen hier sofort ähm, soll das Ganze versendet werden. Wir verweisen hier in dem Dropdown auf die entsprechende E-Mail, die wir vorher erstellt haben und haben dann entsprechend auch das connected. Relativ einfach gemacht. Auch hier ähm, sind wir soweit mit der Kampagne durch, können zu dem nächsten Schritt gehen. Der nächste Schritt ähm, und und damit schon fast der letzte dieser ganzen, ähm, ja, dieses ganzen Automatisierungs-Online-Marketing-Funnels ähm, ist das Segment. Ähm, das brauchen wir auch wichtig, weil wir nachher messen wollen, ähm, eben wer hat sich alles hier in dem tech da befindet sich alles in dem Tag Newsletter. 5%, den den verweisen wir hier. Ähm, und alle die, man kann das natürlich auch da äh, bei den Segmenten noch erweitern, ähm, dass man noch Bedingungen einschließt, wie wer hat sich wieder ausgetragen und so weiter. Aber hier mal ganz einfach dargestellt, das Segment. Ähm, also einschließlich, äh, wer wir, das, das sich in das Tag da, wer das Tag bekommen hat von 5%, wählen wir aus und zack, ist unser Segment auch da fertig und kann dann von uns im Anschluss dann auch immer in der Segmentübersicht entsprechend ähm, angeschaut werden, wie hat sich denn jetzt hier äh, das entwickelt und da sehen wir eigentlich pro KW, wie sich dann ähm, hier äh, diese, diese Maßnahme dann auch entwickelt hat. Optisch natürlich dadurch recht schön auch zu sehen. Ja, damit sind wir auch schon im Segment fertig. Am ähm, Ende brauchen wir wieder nur den Sprung zurück auf das Fokus-Item, da fing alles an, da hört es auch wieder auf in, in dieser Kampagne und wir müssen nur jetzt dieses Code-Snipe-Bit hier ähm, einfach kopieren, Copy-Paste am besten und dann unseren Entwicklern aushändigen oder selbst gerade eintragen, ähm, im möglichst ähm, vor dem abschließenden body in der Webseite, also die Entwickler wissen damit umzugehen und ab sofort wird eigentlich dann, euer Countdown-Banner äh, mit der Webseite ausgespielt. Das war's. Ähm, der Funnel ist aufgesetzt. Ihr seid ready und könnt ähm, euch zurücklehnen und einen Cocktail trinken und zuschauen, wie euer Segment wächst, wie eure Automatisierung wächst und jetzt dieser Gutschein eingelöst wird und dann verwendet wird, um eben Neukunden zu generieren. Aber letztendlich ist das Ganze nur ein Stück vom Kuchen, um, um das wir uns jetzt hier gekümmert haben. Es bleibt wichtig, weitere Stücke zu integrieren, damit euer Kuchen eben größer wird. Stück für Stück mehr Conversions oder erzeugen natürlich dann auch im Endeffekt mehr Umsatz und jeder funktionierende Funnel trägt dann im Endeffekt mehr zu dem Gesamterfolg bei für eure Website. Genau. Also das ist wichtig, dass es nur ein Stück vom Kuchen ist. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hier meine Kontaktdaten. Wenn ihr diese Folien wollt, schreibt mir einfach eine E-Mail. Ähm, wenn ihr euch das nochmal genau anschauen wollt, hier ist noch der ähm, Link zu dem ähm, Blogbeitrag, wo das auch ganz alles nochmal äh, detailliert beschrieben ist, wo auch der Verweis der Download ist zu dem ähm, JavaScript-File, das ihr nicht selbst programmieren müsst für diesen Countdown. Dann wäre ich euch noch dankbar. Wenn euch dieser Vortrag gefallen hat und ihr das ähm, Countdown-Banner dann erfolgreich einsetzen werdet, bewertet mich doch gerne äh, eben ähm, auf diesen Möglichkeiten, hier Proven Expert oder eben mit diesem QR-Code. Ja, das war's. Wir sind eigentlich schon äh, fertig, fünf Minuten äh, vor der Zeit. Vielleicht haben wir dadurch ein bisschen mehr Zeit zum Fragen. Danke für eure Aufmerksamkeit. bin ich ein bisschen am Warten. Ich hoffe, jetzt springt mir Katz zur Seite und springt auf das Thema Fragen. Warte ich mal noch. Yes. Ah, Lisa. Hi. So I'm ready. Uh, question. I don't see any questions. You don't see any questions. So yes, it was it was completely clear for everybody. <laughs> this is one. This could be one reason. <laughs> Or is there is there somebody? <laughs> um uh, the question system may be a little bit complicated so maybe uh, maybe people can send a question at chat section 2 but um yeah i don't see any questions i guess uh we can finish the show perfect for me yep okay thank you very much Kat, thank you too and all others okay thank you